Hey zusammen, wir lernen Abdichter. Wir zeigen euch, wie es bei uns auf der Baustelle aussieht. Kommt doch mit! Also für mich bedeutet die Lehre sehr viel, weil ein Dach muss dicht sein muss, sonst regnet es rein und dann ist eigentlich das ganze Haus futsch mit der Zeit, oder? wenn das Wasser reinläuft. Und da muss man die Aufgabe ernst nehmen und es macht mir Spass. Der Vorteil von mir ist, wenn ich später ein Haus bauen will, kann ich mein Dach selber machen. In unserem Team und auch in der Lehre, in der Berufsschule macht es mega viel Spass. Es ist ein super Team auf der Baustelle. Und die anderen sind immer für einen Spass zu haben. Also Im besonderen Moment in meiner Lehre war es ich das erste Mal ein kleines Garagentech selber abdichten Da ich sehr Freude, dass mir der Chef die Verantwortung übergeben hat. Um die Lehre anfangen zu können, muss man wetterbeständig sein, weil man bei jedem Wetter draußen arbeiten muss und körperlich ein bisschen fit sein. Ich habe am Schluss des Arbeitstags jedes Mal Freude, um zu sehen, was ich gemacht habe und bin auch stolz darauf. Jetzt haben wir ein bisschen gesehen, wie es bei uns läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann kommen wir doch schnuppern. Und wenn schon du hoch hinaus, dann Lehre Abdichter oder Abdichterin.